Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und es ist Mittwoch und ihr wisst ja, was das bedeutet. Rookie goes random. Da haben wir unser Auto vom letzten Mal und schauen uns direkt das Auto für dieses Mal an. Tada, schöne Kochmütze. Oh, mir fällt der Name des Autos nicht ein. Der Guardian G1, okay, sogar der G1. Na dann. So, was haben wir hier? Schildpanne in Waldgrün. Sehr schöne Farben. Tungsten in schwarz. Interdimensionaler GB von Rick und Morty. Die Kochmütze in Orange. Natürlich wieder unsere internationale Flagge, wie immer, von Malawi. Internationale Flagge muss immer sein. Warum auch immer? Diesen 10, Diamond, Gold Explosion. Werf in Pingy und OEMD. Sehr schön, das sieht doch ganz nett aus. Und dann suchen wir doch unsere Spiele mal. Hier wieder Random, extra Modus, ab geht's. Oh, hallo. Oh nice. <lacht> <lacht> oh, wow, geht ja gut los. Rumble ist es geworden, so wie es aussieht. Oder? Ja, Rumble. Und ab geht's. Okay. Wie lange nicht, dass ich's Tor schieße, dann halt nicht. Ist das lieber selber. Sehr schön. Die Gegner können zum Glück überhaupt nichts, wie es aussieht. Ja. Sehr schön hier, wir haben alles unter Kontrolle. Okay, der macht es. Wir haben das hier alles im Griff. Jetzt auf das erste Tor haben wir alles im Griff. Oh, was machst denn du, Mate? Sehr schön. Sehr schön, haben wir gut gehalten. Weiter ah, geht's. Minus 2.0 haben wir schon mal, äh 2.1 haben wir schon mal. Halten wir uns ein bisschen fern hier von unseren Mates. Okay. Aha, Spikes, nice. Wie ging der denn jetzt rein? Okay. Ja, wieder so ein super besser besser. Ja, alles besser kann. Nur weil er zwei Lagitore geschossen hat. Meint er hier, er werde Oberpro, ja genau. Ja. So, müssen wir mal hier ein bisschen kurz ragen. Mal besser gesaved wie der Scheiß, den er da getrieben hat. Oh wow, hey, was machst denn du? Da springt mir unser Tor entgegen. Nee, völlig dumm den Ball gekriegt. Aufmach ihn. diesen oh. Ding. Oh, was? Ich nicht gewundert, wenn der da schon wieder gewesen wäre der Vollspongo. Beste Typen ey. na ah, dieser Magnet, hey, wieso der den Ball da nicht wegzieht? Wow, hey, diese Typen sind wieder die Besten. Eine haut am ständigen Ball irgendwo sonst wo hin. Direkt vor der Nase weg. Und der andere meint, er wär's. Oh Mann, was treiben die denn da? Gut, schön. Dann holen wir uns ins Tor. Hinten. Schnappen wir uns! Also hier will einer dringend reported werden. Der bettelt ja danach. Voll Noob Spacken. Okay, aber viel besser ohne Random. Hoffe ich krieg ein gutes. Ehrlich, ja, darin mich feiern. Niemals soll der von außen den Ball. Oh Mann. Ja, das ist deiner, genau. Du hast richtig erkannt. Ja, ja, komm, mach was, haben wir nicht im Weg rum. Oh, knapp, Gegner weggebammt, mate trifft den Ball nicht. Seiner, genau. Okay. Sehr gut, sehr schön. Echt gelesen von mir, aber das macht nichts, alles noch drin. Oh nein. Auf den Arsch noch. Sehr schön. Und Renisha, easy going. Sehr schön. Oh nein. Oh nein. Oh wow. Schön penny gebackflippt. Und er hat nicht gehalten. Dann mach halt, wenn du manche ganz besser. Oh, wow. Was machst denn du? Unbedingt auch ein Gold schaffen. Guter Schuss war leider nicht drin. Da vor mir, schade. Der geht nicht. Ah, uh, ja, nein. Ah, Mann. Macht das schön. Und Lucky Shot. Sehr gut. Ja, ja, so läuft die Geschichte. Ist einer. Verblickt es. Ja, der reicht nicht ganz. wenn gehen es nochmal. Macht der Maid. Hüpft komisch in der Ecke rum. wieder halber ein augen Sehr gut. Ist er da. Oh Mann. <lacht> OMG sagt da, Ich hoffe er meint sich selber damit. Mit dem Quatsch da. wie Mach mal was ordentliches und nicht nur Luck Goals. Hängt mich hier durch. Ja, oh, ganz knapp. Ein höher, was macht der Traumpass für den Gegner? Oh, wow. Der auf einmal her, ja, kommst von der Richtung vom gegnerischen Tor. Wow, was ein Safe! Voll weggepinscht. Oh Mann, wer doch mal nur ein Tor reinkriegen kriegen wird. Aha, wieder eine Daumen voll reinzumachen, so wie ich bei ihm. So. Ich mache meine Chancen, er vergeigt seine Chancen. Naja, reicht bisher ja noch. Können wir noch gut mithalten. Ja, oh, schön Boost gemisst. Macht aber nichts, da gibt es noch genug davon. Ah, nicht ganz gereicht. Ja, hat er? Ist unser Maid eigentlich schon. Rad oh, stehen und sich den holen. Ja ich nicht. Äh, macht er wieder irgendwelchen Quatsch? Ah. Ja, dann könnte er sich holen. Will ich mir denn halt aufkommen? geht drauf, geht drauf. Ah, Mann. Warte da wieder, bis der Gegner auch da ist. Schön. A safe. Sehr guter Safe. Nicht erwartet. Oh wow. Ja, du springst zuerst. Könntest ihn auch haben. Ah oh, Mann. Wow. So eine Scheiße immer. Ja, mach's doch besser. Wir machen das Spiel hier fertig. packmate kann halt nix nichts machen. Hätte halt auch mal ein Tor machen können, anstatt immer nur zum Rumfahren. Und dumm Quatschen. Ja. Mr. No Goal. Ja, genau. Gutes Spiel. Hätte auch mal den Ball halten können, der Tipp. Naja, ein bisschen vergeigt hier die Angaben. Aber was will man machen? Passiert. Beim nächsten Mal klappt es wieder besser. Da gewinnen wir wieder. Haben wir vielleicht auch einen Mate der vielleicht sowas auch noch ausgleichen kann. Und vielleicht haben wir auch nicht so viele Angaben, wenn wir nicht so viele Tore kriegen. Und vielleicht selber ein paar mehr machen, gibt der Gegner auf. Naja, das war's für heute. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Rookie. Ciao, Leute. So, Leute, das war's wieder für heute. Schaut euch doch noch ein bisschen auf meinem Kanal um. Lasst ein Abo da, einen Kommentar. hier habt ihr zwei Playlists zur Auswahl.